Irgendwann zu verlegen ist. Ich denke, das kenne mir Material rein. Äh, Kannst du nochmal, Saphia? Ich glaube, ich habe jeder in meiner Armee mich schon in meinen Unterhosen gesehen. Hat. Nein, das war Marion. Ja. Okay. Ich habe echt keinen Können, um irgendwie Stimmen zu erraten. Habe ich so Gefühl? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage nach zwei Tagen Pausen. Und ja, bevor ihr fragt, ich habe Hasenohren. Es ist aber Ostern, ne? Gut. In der letzten Folge haben wir die Tochter des Lichts abgeschlossen. Mikaya Paralog, neben Quest, was auch immer. Und heute machen wir weiter in der Story und gucken mal, wie es so weitergeht. Ne? Wir, ich weiß gar nicht genau, was storymäßig. Ich weiß, dass wir yeah uns irgendwie hilft und irgendwo zeigt, wo wir hingehen müssen oder so. Und ich glaube, vale weil irgendwie wird jetzt kontrolliert von. Dieser komischen Krone, die sehr viel, sehr gegeben hat, ne? so wie sich das angehört hat, und ja, ich schon mal kacke, aber okay. Ähm, Bandgespräche ähm, bevor wir jetzt mal weitermachen. Tun wir natürlich unsere Sachen hier erledigen. Ich habe wieder auf screen meine Runden gemacht, wie immer. Und guck mal, mal was habe ich denn hier? So ich habe fünf, fünf. und zwar immer wieder meine zwölf Charaktere rausgesucht, die ich heute mitnehme. Wir gucken uns das Bandgespräch von wo ist er, hier, vom Fogado und Sigurd an, weil er hat mal Sigurd ausgerüstet. wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Weiß, er sich bewegen kann. Also mehr Schaden macht er, ja, ne? Also Einheiten sind eigentlich immer im Vorteil von Sigurd. Okay, dann haben wir, dann haben wir Marin Roy gegeben. Also jeden Charakter, den ihr seht, Spoiler, die sind heute im Kampf dabei. Die sind offensichtlich, ne? So, dann haben wir. Dann haben wir sie lapis und lenkt das? Wird schon ne? mehr Geschicklichkeit. Ich werde wahrscheinlich niemanden hier abschließen können. aber Ich hoffe, ich brauche es heute nicht. Ich muss Nach draußen gehen und. Gras berühren. sondern haben wir ja mit der Reka trainieren lassen. Ich glaube, oder dann haben wir einmal Karen trainieren lassen und zwar mit Sophia und ihr ich einen langen Bogen gegeben, damit sie Gegner festhalten kann. Sophia, auch eine gute Idee, ne? <lacht> <lacht> da war es dann schon mit dem Besprechen. Ich weiß nicht, wie viele Unterstützungsgespräche ich hatte. Mindestens drei, weil ich immer zwei Leute verkuppel hier zum Stall und was weiß ich nicht. Alles ich weiß nicht, ob ich irgendwie jemanden was gegeben habe. Nö. Dann schauen wir uns mal an. Sie da und Alec Christ, wie seid ihr so wunderschön? Habt ihr habt es geschafft zu so bezahlen. Sieht aus wie Katsura von Gintama. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch mal hieß. Nee, ich glaube, Katsura ist sein Name. War irgendwie so eine Meme in den ersten Folgen, ne? Katsura da. Er hat mir den genannt, aber Katsura, ne? Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Also, natürlich, da erinnert es irgendwie, als Elisabeth zum ersten Mal vorgestellt worden ist. Elisabeth, was zur Hölle ist das? Ja. So, so so so. oh, Unser Prinzen verführt mit seinen Geschichten. Ja, man, Sophia, los. Ich <lacht> Wie bitte? <lacht> Louis öffnet einfach seine Augen. Was eine Close ich <lacht> meine Einladung zum Tiergefäß an. <lacht> 何か ich bekomme immer mein T am Ende. es willst oder nicht. Aber und Bonnet. Was kriegen wir nach Weichkäse, Sir? Ich Essen gehört. <lacht> <lacht> Deval. da war ich habe es gelesen atomen <lacht> ah ja atome wie 奥深い <lacht> Und dafür hast Zeit. <lacht> also schreibt mir <ihn> nur <lacht> einfach ein Rezept auf, empfällig. Okay, alles klar. Ich muss mal an meinen Supports an von meinen Hauptcharakter und den anderen Charakteren ja arbeiten. Ich weiß nicht ob ich alle durchbekomme aber ich werde es versuchen ich gehe erstmal mich entleeren am platz und dann machen wir was zu essen für unsere armee und dann geht es auch schon wieder los ne? ich weiß ich sage das jedes mal aber ich finde das so geil dass die support nicht so lange dauern hier auf mein englischen kanal wo ich vor allem im free houses let's play tab da saßt du manchmal irgendwie einen ganzen Part lang an die Supports. Die einfach so unglaublich bekackt lange war. Ist furchtbar. So, dann packen wir mal wieder unsere Klamotten hier rein. Also, das hat gar nichts für. Ich meine, ich habe mich gut vorbereitet. Am Halsstab gekauft, anscheinend, also ich brauche keinen anderen Eisen. Ich brauche nur, nur den hier. Ja. Ich habe so viele Donner, aber irgendwie richtig ich niemanden damit aus. Ich ich noch ein Eisenbogen. Komm, Stahlwaffen, Eisenwaffen, ah, Stahl, Eisenwaffen, ja. alles klar. Dann lasse ich noch mal kurz die paar Sachen hier einsammeln, die hier aufgetaucht sind. Anscheinend und dann machen wir uns was zu essen und gucken mal, ob da jemand gut gerade Kochdienst hat. Damit wir nicht alle verrecken und an Lebensmittelvergiftung sterben, so. Weizenmehl. Gut, da war ja alles. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon alles erledigt. Ne? Schon dabei her, was ich gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht. Nein, ich bin gerade mein Zimmer zurückgegangen. <lacht> Nein. <lacht> okay, cool. Nochmal. So. Okay. Kann aber passieren. Ne? Direkt aus dem Park rausschneiden. Hör, die zwei Sekunden. Gibt ja Leute, die schneiden irgendwie, weil nicht Millisekunden aus ihrem Parts raus. Ne? Versteht irgendwie nicht so. Aber ich bin ja auch nicht so ein bekannter Let's Player. Oder soll ich wissen, was gut cool ist? ne So, what oder wen ich muss noch mit Dings hier? Panett und Pandrea wandert die haben immer nicht doch. Die haben schon verdammt. Dann Panett und marin ja ne, ne doch wo sicher ja. äh, alles bis auf stärke und magie ja meinetwegen ich habe kein kraut okay vergiss es jemand anders dann ähm, ja wie <lacht> genau gleiche ember ähm, ja. kann mal was anderes essen Mehrer RT, ja, uh, Resistenz plus drei. Warum war ich Alles kraut als Krautmann ist zu wenig, butchern ähm. Gold. Mary, Alter. warum habe ich denn kein Krautmann? Den wer äh, äh, warum will, okay. Pandreo. Nehmen Pandreo, ne? Muss ich mit Panett essen? jemand anderes essen, ne? Und dass sie da halt kann tanzen. Äh, ihr beiden. Boah. Wanda. Das ist schon wieder Mehlsuppe. Könnt ihr mal was anderes essen? Ja, warum habe ich denn kein Kraut, Mann? nett er bringt mich gerade um. Ne? ist da Oh mein Gott, so habe ich denn so wenig Sachen? Hier? Na gut, dann weiß ich nicht. Ja, Apfelkuchen, nein, äh, 40 Kuchen, boah, oh. okay, habe ich genug. Obst ich denke noch an Alchris, ne weil er nur irgendwie das kochen kann, das kann natürlich auch sein spreche ich verfügbar kein support aber ein support aber falsch ja, schicklichkeit plus zwei sehr cool das landet sowas von den boden gleich also nach dem... Part. So, aber neues Port, Pandreon Louis, was geht? Löy! Mata, unna, unna, unna, 盛り上がるですかそうだよ。俺と一緒に<笑> <男と男の友情ですか? 笑> Lass sonst anfangen zu küssen da machen doch echte Bros oder freundschaftlichen kuss geben das machen dort echte Bros oder Gute Nacht, irgendwie sich gute Nacht küssen ne? <lacht> oder nicht wahr? Nicht wahr? Pandreo ja? ja? sei bitte ein Bro und äh, sag ja. So, also wir sind fertig Boom. aus hier und ab zur nächsten Hauptquest: Quest Hauptstory, Hauptkapitel, Hauptstory Kapitel, Kapitel 21. So <lacht> und wir machen. Blub wie heißt das die einzigen die jetzt noch fehlen sind natürlich die von äh, hier von zelika und roy ne? die minim quest die sind auch level 10 aber die machen wir danach ne? erstmal gehen wir hier hin. ach ja genau wir sind ja bei unserer nachbarschaft ne? schloss lythos nach größer enthüllung verfolgt die gruppe den dem bis zu schloss lythos dann gehen wir da rein müssen wir wieder gegen gris kämpfen es ging irgendwie jetzt müssen wir wieder gegen gris kämpfen ne? die rückkehr kapitel 21 da ist mal wir. Okay. 言われた通り先に来 タバカっ ベイル様に会っていただく。こちらにちょ、まて、 イトスの地に着くまではい。ええ君はい。じゃあ。デフォームス<笑> Nicht den trainiert Daten, ne? So das, also, das irgendwie keinen hat, Sinn machen. L das Kamera dahinter. Ich bin Ich bin der グラドロンの木は弱くなきで道しです。さあ、やれ、ども。グラドロン浮上 しかし最終的な望みは遺界への進攻。遺界このエレオス大陸 詳しくは話 das, してくださらない。だから、イン also war sie noch nicht böse vor also ist jetzt vor kurzem böse, hat diese dunkle Seite oder was auch immer. Ja, ich hoffe, die auch noch treffen. 隠れて暮らしながら、見つかれば殺されるという恐怖と戦っておられたそうです。そうやって千年間ずっと、ずっと起きておられたわけではありません。数百年前、蛇竜を崇拝する民たちに保護されてからは、ソンブル様の封印が解ける少し前まで、隠された神殿内で眠っておられました。その時の民たちとは仲良くできたようですが。 当然ながら目覚めた時 also <lacht> 自分 1000 いえ。 was eine So wie eben. Maron mo Muss ich nicht gehört. Ich habe Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie Ich habe Ich habe あんな wie gut für mich jetzt bisschen so, dass seine das gattet habe. Ich habe gegen Millionen von Soldaten gekämpft. は で、セピアのところに Teka, 帰りたい。てか、モーブ そうたとえはい。 Das ist klar. Ich bin nicht so und oh, da haben wir eine Menge Starrige draufbekommen. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. Kokoshitzer. で、まさか。2 これ戻れ。マロン。 マロン Oh, Neuer nice. yes, <laughs> <laughs> Drip. んよ。<laughs> 術をかけたのよ。ベール。私が分かりますか<笑> Hallo, General Hamah. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Ich dachte, er wäre alle also voll die lieben Leute gewesen. Ja. この居 oh, ich glaube das gut enden wird。 ich habe mich dann wählen, einfach so zu lassen. Ja. Oh. Oh, so was von Tod. So was von Tod. <lacht> Vielleicht war so ein tun, also ich Oh, Oh, <hums> <hums> <hums> Stimmt. <lacht> Irgendwie stimmt das, ja. Hätte uns noch locker anschließen können vorher. Dann haben wir sie in Sicherheit gewinnen. <lacht> Ihr ja passiert, wenn du dich nicht uns anschließt, ne? Boom, Zeitkristall, blöde Zeit zurück, wärst du wieder am Leben. Oh. Aber dann eine ziemlich Menge rote Flaggen. Sie hat ganz zufällig ihre Hintergrundgeschichte mal gedroppt. Ne? Ich hätte aber erst gedacht, wählen vale würde sie töten. Um mal zu zeigen, oh, ich bin jetzt böse. <lacht> nee. Ist noch nie aufgefallen sie, sie hat weiße und schwarze haare sie hat auch zwei haarfarben also ja bestimmt auch irgendwie so ein zeichen ne? das ist irgendwie das kann wahrscheinlich auch irgendwie ein zeichen sein dass irgendwie vielleicht war ja vielleicht waren ihre haare erst weiß oder silber Nachdem ihre Persönlichkeit erinnert worden ist, kam das Schwarze da rein. Den war zurück. Was ne? 生き残りええ、 alles klar ich meine das positive daran dass man jetzt nicht mehr da ist ist dass wir nur noch gegen zwei bluthunde antreten müssen ne? okay oh, das Bail besiegen, oh, ich weiß nicht, ob mir diese Map gefällt. Die sieht sehr offen aus. Oh, ich liebe diese, diese Vorbereitungsmusik. Ist dafür, ich liebe es. Und da vielleicht lieber, es anders. Erst hier, wo wir eine Feuerlanze, eine lanze und Purativ ah, ein unangegriffen. Reit zu verwenden, ja, ah, ja, genau das wie du aus Free Houses seine figur ist maximiert anscheinend sondern haben wir ja, weil im fall schon ja, vielleicht sind diese schwarzen teile in den haaren auch erst seit kürzlich habe ich meine ich habe ich habe gesagt nicht aufgeachtet sie hat voran das andere ist nah und fernkampf ja, für ihn plus eins das ist genau das gleiche was mein hauptcharakter hat nur halt andersrum ne? glaube ich hey, gekrönt mit dem helm des dämonen und jetzt die störungswohnung der hass sind noch größer 35 das also ist damit 20 nicht das Maximum okay solange ich sie aber festhalten kann okay ich kann sie aber festhalten das ist alles was ich brauche ne so Falle oh nee ich muss außerhalb von denen seine reichweite auch noch kämpfen da sind ja Thron oder irgendwie sowas das sieht nicht so aus ne? Das heißt ich muss mich ja nicht beeilen, wohl wahrscheinlich trotzdem irgendwie was passieren wird ne? eine waffe kann wissen an kann wissen an es durch eine Stärke von 50 ah ist aber nur eine Reichweite okay was passieren sehe ich gerade ah, Level 29 ah, Colorboy hey denke, der Schwert das für seine immense Macht bekannt ist wir kriegen langsam richtig gute Waffen hier ist ja nicht die Waffe von Edward aus ähm, Radiant Dawn die ultimative Waffe so Excalibur wir kriegen wir nichts leider wir kriegen ein Schwert und ein Messerchen und fragen ist, ist nicht schlecht wenn eine gute Waffe für meinen Schwertmeister hier so aber wir sind ja auch keine Thron ne keine Thron ich sehe auch irgendwie nicht doch von da kann wahrscheinlich verstärkungsgruppen kommen ne aber hier sind überall Treppen ihr könnt von überall Verstärkungsdruck kommen so, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie stark sind die Gegner. ja so alle Level 12, ne? Müsste sie. Level 10, hier ne? unfair von dem Spiel, ne? So, ich habe natürlich meine Charaktere vorbereitet. Und ja, wir bringen Banda damit Weil ich jetzt liebe zu leiden. So, die zwölf Charaktere habe ich mitgebracht. Uh, muss mal ganz kurz gucken, und zwar hm, sie hat nämlich hier Corin, Treffer 170. Okay, sie müsste mit so 80 Prozent ungefähr treffen. Okay, aber sie ist ja auf dem Ding, ne? Ja. Okay, sie ist hier drauf, deswegen kannst du mehr ausweichen. Aber ich weiß, wie mittlerweile das Spiel funktioniert. Ne? Die Gegner die raschen ja sowieso auf uns los. Die Bosse, meine ich, von daher bringt das überhaupt mit sich. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Du hast ja voll dieses Gebiet hier, wo du irgendwie locker irgendwie deine Charaktere einplatzieren kannst ne? und mehr ausweichen und Heilung zu so bekommst ne? So waren so war bei Oldschool Fire Emblem halt. Ne? Platziert einfach irgendwie den Boss auf dem Thron, welcher irgendwie voll viele Ausweichabwehr und Punkte und so weiter. Es gibt ne? Und dann versucht er mal zu treffen. Ne? Da macht die Bosse eigentlich vollkommen schwierig zu erledigen. Ne? Aber in dem Spiel kommen die Bosse alle auf einen zugedüst. Was bedeutet? Die sind voll einfach. Ne? Von daher weiß nicht, was ich davon halten soll von diesem System. So, entschuldige, was? 61 Schaden. Aber du hast eine Großlanze oder so, ne? so der einzige nervige was ich hier sehe ist er ja mit falle ne? das heißt, ich darf mich nicht in den seine reichweite rein bewegen weil der dann kommt und warte mal ich habe auch falle du hast zwölf verteidigung ähm, lapis hat lapis hat lin ausgerüstet stimmt warte mal ich wollte irgendwie was ich wollte noch irgendwie was machen ja, und zwar Und zwar wenn sie sich ja vereint mit Lin, dann kann sie auch Bögen benutzen, ne? äh, 29 Schaden. Aber sie kann ja auch andere Bögen benutzen. Ich könnte sie zum Beispiel hier den Stahlbogen geben oder den Silberbogen hier. Glaube ich, ich, glaub, ich habe ja Fogado dabei. Ne? Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie den Bogen zu ihr rüber switchen, und dann versuchen ihn ja zu erledigen mit Einschlag. Obwohl ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Aber wir können es ja mal versuchen, ne? wenn nicht, dann ich weiß nicht, weil ich mir für Heilzauber noch alles mitgenommen habe. Ich habe bei ja meinen ganzen Heizauber ja alle eingelagert. ne? Dann kann ich ja zur Not darauf zugreifen. Ne? So, okay, war machen wir im ersten Zug. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Drachen hier alle erledigt, Wir haben es diesmal Verdammt noch mal daran denken. Du kannst sie nicht erreichen. ne? Nein, Ich brauche jemanden, der du mein Würmst. Ja, mein, Oder wie heißt er noch mal hier auf Deutsch? Manchmal kenne ich einige Waffen nur auf Englisch. Wir haben Töter. Mein Gott, ja, sie hat den WM Töter. Aber ich glaube, er wird damit stärker sein. Ne? Er wird er wohl stark dagegen sein? Oder okay, du erreichst. Ihn. Ich glück habe erlege ich dir mit ein oder zwei Schlägen. Falls nicht, dann. Schicke ich einige Fernkämpfer noch hin? Du kannst doch bestimmt auch immer machen. Nee, du kannst doch Magie einsetzen oder äh, nee, kannst du nicht? Das aber mehr Magie als Stärke. Habe ich da irgendeine Lanze, die ich dir geben kann? Ich kann jetzt zwar nicht ausrüsten, gerade, aber ich kann dir Ich meine ganzen Lanzen hier einlagern. dabei So, so meine erst strategie man den er fällig ne? und ihn mit weil nicht meinen charakteren hier kaputt ging getroffen kommt nicht daran muss nicht so viel muss genauso viel resistenz wie okay so viel dazu jetzt der zweite Wache, ne? Aber der ist so weit entfernt. Das noch ein anderer Typ. Naja. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wanderung wisse. Wander? Wo bist du? Wander? Ah. Gehen wir jetzt auf den los, würde ich sagen. Denn das machen wir improvisieren wir, ne? Außer überlebst ihr einen Schlag. 35, ja klar soweit also, ich mal also wenn ich jemanden hier rein schicke der halt aushält wie dich zum beispiel nicht <lacht> ah, schicken wir dich da rein schicken wir dich da rein schicken wir dich da rein schicken wir dich da rein ich kann man nicht da rein schicken weil du mit einem schlag stirbst. Okay, wird schon klappen irgendwie Hm, ich glaube, es wird ein bisschen nervig wegen dem einen Typen der Falle hat, aber ansonsten sieht das hier nicht so schwierig aus. Von daher los geht's. Ich habe alle Embleme. ne? Ich hätte am liebsten so eine Garantie, dass ich diesen einen Typen mit Einschlag erledigen kann, aber kann ich nicht. Glaube ich nicht. So haben wir schon fast eine Stunde hier gesessen. In den Cutscenes in der Vorbereitung habe so ins gehofft, dass Mani irgendwie noch in diesem Kampf teilnimmt und dass wir sie irgendwie ansprechen müssen oder so, damit sie sich uns anschließt. Aber scheint anscheinend nicht der Fall zu sein, ne? ganz offensichtlich nicht, wenn sie tot ist. Hey, wann da schaffst du den? So, dann gehen wir hier rein erstmal. Ne? Mein selber Schwert macht schon eine Menge Schaden. Mein selber Schwert macht mehr Schaden als die Waffe, die effektiv ist ging Okay. ich überhaupt... Oh ja. Wenn ich Glück habe, dann kriege ich einen Kritischen Treffer rein Na ja, und dann bist du weg. Aber das war mal. Hier, bis sie da oben kommen. Aber so. Bonk. Verleben, bitte. Nein, okay. So. Aber ich weg. so. Ah, fast. So. müssen wir eigentlich nur noch Leute hier hinschicken. Die einen Angefauer leben würden. die Musik. Uke tatmatt. Hochriß Hauptthema, ne? Ich kann dich auch hier reinschicken, ne? Ja, 26 oder 16? da ich doch lieber damit an, wenn ich damit treffe. Hm. ich nicht einschicken, weil du stirbst. Äh, was mit dir? Ähm, du machst 43 Schaden, dann haut ihn weit von weg, oder? Nein. Äh, 43, das sind 9, äh, Ja, okay, warte mal, mal, so. Ne? 80. 60. Mal so einmal. Ach. Ah, fängt schon mal sehr gut an. Na, damit du nichts gleich hier nicht erledigt wirst. So, 88 oder 83. Mal so. angegriffen leider. Jetzt machen wir es auf die zu erlegen Ich kann niemanden hier hinschicken, der hier alles tankt, ne? So, du machst 17, du machst 13 Schaden. Ich kann nicht dahin schicken. Dann muss ich um die beiden. Äh, ja. Ja. Also mal kurz gucken. Ah, sie macht nicht so viel Schaden macht 20 Schaden gegen ihn. Er hat wie viel Verteidigung? 20. 20. Okay, ein Moment. Ich muss... Okay, er hat 20 Verteidigung. Sie macht 4 mal 5, ne? 4 x 5 Schaden. Das heißt, sie macht 5, das heißt, vorrechnen, ne? Aber, äh, neben ihm macht sie ja einen Schaden mehr, ne? Ich muss das mal ausrechnen. Plus drei Schaden zu. Okay. und als sie sitzt auf 31 Schaden, physischer Angriff, ne? Das heißt, sie bekommt elf verteidigung abgezogen. Äh, elf Angriffskraft abgezogen von ihm, ne? Na, boah, wie rechnet man das aus ne 31 schaden das heißt sie sitzt auf sie sitzt auf ich warte einfach bis ich an den seine Reichweite bin ähm. so was mit dem Rest hier und ich irgendjemand dahin packen der die kontert hat du glaubst, bestimmt ne 13 und... Oh, wow. Also wenn ich dich hier stehen lasse, ne? Ja. Und du da stehst. Ah, der mal Verteidigung, stimmt. Äh, nein. So, du gehst mal dahin den beiden dann sind wir eigentlich relativ gut gerade dran ne wir sollen halt eigentlich alle überleben ja. ein prozent treffer ach ja stimmt er war in reichweite was dem feuerball kollege getroffen habe ich irgendwie nicht dran gedacht dass ich jetzt gebrochen werde ich keine plus 10 kret kollege oder der überlevelt ist ey. Okay. aber ich nicht zurückschlagen kann es gibt ja mehr so ich habe schon gedacht dass sie sich bewegen Kann Diamant sich um all die kümmern? Ich glaube nicht. Ne? 40. Außerdem ist doch voll schwach gerade. Aber du kannst dich um die kümmern, ne? Sind da Erzritter? Rettmeister. Hm. Machen wir gleich. sagen ähm, Wir machen jetzt mal die Situation, ja, ne? wer hat bei nur für den fall du hast bei okay. Da. okay das sieht auch gut aus oh, wow okay. das ist eine 60 16 prozentige chance Krit zu kritten aber zieht sieht wie sieht es mit ihr aus mir einmal 36 wenn die zweimal kritet dann wäre er weg dann versuchen wir mal sie überlebt hat sogar ausnahmsweise so zwei krit und du bist weg da ja schon mal einer quatsch ich kann nicht rechnen irgendwie gedacht sie wird 32 abziehen aber mh. oh wanda <lacht> ja, reicht nicht nee, ne. aber oh, du hast nur eine leichte oh. man mhm. kann den schützen da oben erledigen und du bist weg so wie mache ich das hier sind schon wieder viel zu viele Gegner gerade ähm, ich muss dich erledigen oh guck mal da ja Äh, muss der eine treffen 59 nein oder nicht ich im Holz. doch sie ja gar nicht nur schnell erledigen ne? dann geht das schon so Wanda, kannst du den erledigen aber sicher doch. Ha. Ich bin relevant. Sag. So, der kriegt 42 Erfahrungspunkte. Ist auch Killerlevel ab, bitte. Nein, das ist nicht, Wanda. da ähm. So, du kannst dich um ihn kümmern. Das war schon über zwölf Mann. Das ist okay. Hm. Ah, okay. Warte mal, habe ich mich jetzt in eine Position von dem Schützen gepackt? Ich glaube nicht, ne Dachte, ich habe mich jetzt hier frei gemacht für den. Okay, oh, perfekt. Na, ah. aber dann schubst ich den schon wieder weg. ne ich muss tanzen ja ne? oder gehe ich den erledigt krieg ich vielleicht sogar ich glaube nicht dass ich tanzen muss ah, so knapp man ah, wie mache ich das ähm glaube ich hier eingehen ne? mhm. ja, dann gehe ich mit mariner rein nach ne? den fertig Hab ich habe mir mein getanz noch aufgewahrt und mal wir und dann müssen den eigentlich erledigen ne? so. hm. Pack dich mal hierhin für mehr Schaden. außer ich bin ein Reichweite bin ich aber nicht. Pack dich hier neben meinen Hauptcharakter damit du mehr Schaden machst. Ne? Beckenkreis auch nicht. Ich habe jetzt nicht auf der toma geachtet, aber er hat keine Chance. <lacht> Da sind nur noch die Wellen da links und rechts übrig. Oh, perfekt. Lief gut. gut. Oh, ich bin tot. So. okay das lebt gut jetzt habe ich all meine leute hier die sich um die typen links und rechts kümmern können die situation ist ein bisschen gefährlich allerdings um sich zurückgehen hast du eine 75 warum hat sie kein ding aber dachenader, Steinerner? Oh, hatte mal doch auch eine Axt. Ah, eine Sekunde. Ich hier hem Ja, ich habe ja mal Pflege gegeben, weil ich so viel davon ab. ja irgendwann mal benutzen ne? so, wenn ich hier enden und wo perfekt hier äh, geht hab ich sogar getroffen so, entschuldige was triffst mich mit 60 Prozent ich treffe dich nicht mit 82 Prozent Wow, easy ging niemand anders da oben da mal mit denen nicht was aber so einfach sieht da auch nicht aus Er kriegt den jemanden down. Außer, was habt ihr alles? Ihr habt Silberbögen. Ihr seid gar nicht so stark, sehe ich gerade. Also wenn ich das hier alles ablocke, ne, eigentlich bei der tankigen Charaktere ist eigentlich schon erledigt. ich glaube aber das wird nicht möglich sein. ich glaube ich kann besser mit dem ding treffen ne? oh ja dich platt Zack. Au. mein selber schwert carried mich durch das gesamte spiel 100% trifft sie. Auch hm, oh. ich kann ich erledigen. Na, nee, kann ich nicht. durch wird wieder ein Punkt. Aber... Da gibt es auch was von. Natürlich, was ich kenne, meine Gegner sind Level 12, das heißt, sie geben mir relativ viele Erfahrungspunkte. So, dann gehe ich mit dir hier rein. Du müsstest den jetzt eigentlich erledigen können. ne? Mit Stahlbogen, aber da muss ich auch einmal wieder. okay reiner macht den platz cool. ja nicht leicht. dass ich hierhin wenn ich Glück habe, kriege ich dich mit ihr erledigt. Ne? Oh ja, Perfekt. weiß nicht ob ich einfach irgendwas richtig gemacht habe mit den Waffen, die ich hier graviert habe. Aber nicht nee, sehr klasse, also läuft. So, jetzt die allerdings noch. Ne? Nicht, dass ich die alle erledigt kriege. Aber oh, das ist nicht so gute Trefferchance. So, ich hätte gerne diese hundertprozentige Trefferchance. reicht auch. Na. Na. Na. Okay. War auch echt genau perfekt. ich glaube, ich brauche sie eher vergleich da oben. Marien den da oben an damit den Deutsch ein bisschen schwächen ne? er er einfach nur Geschicklichkeit ne Und braucht man noch anderes ne ja, erstmal dächer angreifen, Eisen durch, einmal bitte schwächen. Ja. Hm, hm, hm, hm. sagen eigentlich reichen, ne? Hm. Reicht das? <lacht> Ob oh ja. Yeah. Du so zur Sieben Gott. Schon ein bisschen gruselig. Hätte mit der feuerlanze besser treffen. Okay. Da wir sind in Sicherheit. Sind diese ganzen Trefferchancen, ja? Äh. Also das müssen entweder Fram oder Wander treffen. Ich habe da eine Idee. Äh, auch perfekt. Komm mal hier hin. Äh, du bleib mal kurz. Einfach nur für den Fall, dass er dann nehmen ne? Oh, er muss eigentlich nur ein Links bekommen, ja. Okay, Wanda. Sehr, gut. Sehr cool. Alles ah, läuft nach Plan. Im Moment läuft noch alles gut. Überraschend. Hey, Überraschend, dass es jetzt noch so einfach ist. Hey? Aber ich werde ja auch von nichts gestresst hier. Ne? Ich muss nicht irgendwie eine Schatztor oder so erreichen. Da kommen die Verstärkungsruppen. aber Ich habe ja schon alles erledigt. Ne? Das heißt, die beiden drücken mich jetzt relativ wenig. Ich kann es locker locken gerade. Das ist schwer. Da ist voran Der ist genau aus der Reichweite. die mich erreicht haben, ne? So, da packe ich. Wann da, wo ist er? Ja. Bevor ich das mache, hier einmal. der mal deinen Tomahawk zurück ne dann habe ich dich wieder, richtig dich hoch für Erfahrungspunkte. bis ist er überhaupt? Stimmt, ne, er benutzt Magie, ja, er war doch irgendwie so eine eigene dingens ne, Königsritter. Mit dazu die Schlachtfelder dominieren und Vermünte um sich herum sammeln. Können Stäbe benutzen. So, du wirst ihn ja wohl nicht erledigen. Ne? So, du machst 20 Schaden. Das heißt, wenn der kritet aber der, der bekommt ja nicht mehr Crit chancen weil ich ja konter. Warte mal, ich tu den doppeln das kann nicht sein. er ja, doppelt mich. Okay. Na, na. Was ich dich dann nehmen hin, nimmst du weniger Schaden. Dich, Ugh. 45 Schaden, das wird sie überleben. So, dann haben wir die schon mal angelockt, dann locken wir die Kollegen an. Ein Sperr. Dann nehmen wir doch am besten 31. Was war ich 114? Treffer 132. Ich kann auch Protection einsetzen, ne? Wir mal, mal. einmal dich hoch ein oh, pflegestark konserviert konserviert <lacht> Oder nicht und es war eigentlich alle voll ich hier gerade drauf ne? Wer sollte vielleicht auch einen Heilstab geben? Ich habe, ich habe einen Heilstab auf Reserve. Ich habe immer einen Heilstab auf Reserve, falls irgendwie mein Heilstab kaputt geht oder so. Ne? Wie man sieht, hat es funktioniert. So, ich warte jetzt erstmal, bis wir hier mit der blöden, mit der blöden äh, Dings hier fertig sind mit der Verstärkung. Ne? Aber ich weiß genau, was passiert. Ne? Ich äh, gehe rein geh auf die da oben los lock die schon mal an ne? und dann kommt von links und rechts wieder verstärkungstruppen ne? jetzt kümmern wir uns erstmal um die verstärkungstruppen bevor die ja angehand kommen ja In allen seiten wenn ich mich nicht um die verstärkungstruppen und die bosse auf einmal kümmern muss